Okay und damit sei gelost mein Team 2 Gnome und Eglotem zeigen einem Letzte Test nachdem ich jetzt auf meinem Kanal schon Resident Evil 6 vor ein paar Jahren als letztes Test gemacht habe. Resident Evil 8 und jetzt neulich auch Resident Evil 4 zum Remake die Demo Version gespielt habe. Dachte ich mir mal, spiele ich mit euch auch mal die äh, Demo-Version zu Resident Evil 2 Remake. ist kostenlos auf Thema erhältlich, deswegen haue ich es mal raus, dachte ich mir. Ähm, ja, Resident Evil 3, die Demo-Version, will ich auch noch spielen. Die wird auch noch mal online kommen. Aber also jetzt spielen wir erstmal Resident Evil 2. So, dann starten wir mal Kampagne, die Hauptgeschichte die Hauptgeschichte Spielen um den Albtraum erleben Das klingt hier gar nicht schwarzig Aber let's go Das fertige Spiel kann sich von der Demo unterscheiden Macht Sinn. Auf geht's es sollte nur ein kurzer Zwischenstopp für Leon S. Kennedy an einer einsamen Tankstelle am Rand einer Stadt sein, als sich der frisch gebackene Polizist plötzlich in einem Meer von Zombies wiederfindet. Er schafft es, mit einer neuen Bekannten Claire Redfield nach Vancouver City zu fliehen. Allerdings werden die beiden durch einen Unfall voneinander getrennt. Leon schlägt sich durch die gefährlichen straßen und erreicht er schließlich die polizeistation die stadt aber er hat sich wirklich aber hat er sich wirklich in sich gebracht wir alle wissen nein das hat er nicht Oh, okay und dann starten wir hier in der polizeistation wer ist die? ja ich habe hab schon mal ein videospiel gespielt keep out hier mit shift können wir sprinten nicht besonders schnell Hallo? Ist irgendjemand hier? schrei doch nicht so Okay, mit tab können wir das inventar öffnen hier haben wir eine schreibmaschine können wir speichern wozu sollen wir das in der demo können sollen aha Oh, jemand muss Kamera doch hier sein. Videos. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht ihr drin? Schicksalgo, Ostkorridor! Ostkorridor. Aha. Sollte den Typ suchen. Alles klar. Die Karte können wir gucken. Die Kartenbecherung ist nicht nützlich. Ja, ich habe es mal geskippt. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist eine zeitlich begrenzte Demo, soweit ich weiß. Deswegen. Ich glaube, ähm um richtigen spiel kommt man hier in diesen raum erst später kein okay, messer mit dem wir das aufstützen können okay hier muss man im spiel dann drei Figurinchen, Äh. mit nee, rein Münzen, irgendwie so. Irgendwas muss man da reinpacken. So, wir müssen nach Osten. Da würde ich mal Platz da lang gehen. Oder nicht? Ja. Sieht gut aus. Ist verschlossen, wie das... können wir hier wohl nicht lang, das ist schlecht, springen können wir natürlich immer nicht. Dann wäre weh, wie sie zwei zu leicht, dass da sich was bewegt, als ob. Okay, dann haben wir ein Blatt. Ich kenne mich halt hier wirklich im Spiel nicht aus. Deswegen werde ich hier schon viel zu viel Zeit verschwenden. Dann sehen wir nur einen Bruchteil der Demo. Hat das irgendwas was zu tun. Gibt es da irgendwo unten weitere Hinweise? Oh, Schlüssel für verdammt wir hier durch? Hier kommen wir durch. Ist klar. Das sieht ja wieder nicht aus. Das Licht kann man nicht anmachen. Wäre auch zu schön. Ach du Scheiße. Das überfällt ich uns das doch gleich so. was. Jumpscare 3. Warum ich sie nicht mehr untersuchen? Okay, Licht. Hier ist aber auch nichts. Es geht schief. Es ist viel zu ruhig hier. Mutant. Ich habe dass man kein Fehler ist. Die Tür ist offen. Na toll. Mit Zung verschwindet. Die Tür hier. Ich hole sie aus! Ja, es wird nichts. Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab's. Jetzt die andere Hand. Er ist halt jetzt. Ach du Scheiße! du, da kommt was durch die Tür. Ja, Geweide Notizbuch eines Polizisten. Mhm. Statue, dann darunter, dann die Fragezeichen beim Banken geht's raus. Wenn es doch so einfach wäre. Kö äh, Löwe, Krone, Ziegenbock, genau. Der Kopf die Laute und das in die Taube, und das sind Hinweise. So das ist eigentlich halt so Das mache ich doch die gerne. Wenn es irgendwie geht. Ach scheiße. Ähm. Ja so nicht. Weiter hier. weg hier. Die sind überall. den Kopf ziehen. Okay, Kacke. Ich bin so schlecht. Wo geht's in hier lang? Hier mit der Automat. Wo geht's zu einem Insel, oder? Noch, noch jemand, du bist sicher fürs Erste. Danke. Ich wollte mich jetzt nicht zu lange mit dem Marvin Branner zum aufhalten. Leon Kennedy, da war noch ein Officer. Ich konnte, ich konnte nicht. Hier. wenn ihr was von der Demo mitkriegen. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte ich, wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon. und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, erriert. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur offen. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. ab. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Meistens irren. Ein ja, Kampfmesser. Das habe ich schon sehr vermisst. Messern müssen. So, wir haben hier die Informationen. Laute Friedenstaube Kopf. Das kann man auch bestimmt nutzen. Laute. Zweig hier Mit Winstau hier nicht Und das hier Und das mit Löwen das mit Löwe stand da auch noch drin. Der Löwe, die Krone und der Ziegenbock. Okay, gut einsetzen. so also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Den wir bestimmt jetzt nicht öffnen. Jetzt noch andere Sachen und sie wohl nicht lang. Da können wir was machen. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Okay, und hier geht's weiter. Immer schussbereit. Hm, hm der sieht ja lecker aus. Uah. Deswegen ist Resident Evil ab 18 Ach du Kacke Nicht dass du noch aufstehst oh. Der war sowas von voraussehbar Ich habe mich trotzdem davor erschreckt Weil ich nicht wusste Weapons locker. Aha, ergebnisbericht. Aufgrund des Pl plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliche Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. Das will ich jetzt nicht alles voll durchlesen. Weißt was, irgendwann mal spielen. Okay, das kann ich nicht auf. Das freut mich hier noch nicht. Stirb. So geht's hier weiter? Natürlich nicht. Zum Waffenschrank haben wir einen Schlüssel. Ist das der Waffenschrank? Wir brauchen mal an den Schlüssel. Oh, das sind Kreuz, Grünes Kraut. Kann man gebrauchen. Okay, jetzt hier Waffenschrank. Nun würde ich mir gerne noch eine andere Waffe rausholen. <lacht> Die Türen sind immer noch zu. Wir haben sonst zurückgelaufen wird auch zu sein. Kann man uns eigentlich sparen die Zeit. Die Schlüsse finden wir später im Spiel. Waffenschrank, Waffenschrank, den würde ich hier in Hauptbereich aufbewahren, aber gut, dann nicht. Wir müssen irgendwann mal platzschlüsse finden. Dann gehen wir hier wieder zurück. Ist ein Rand. nicht rein. Hier ist doch eine Tür. Da liegt etwas. Ach das nun. Das Fenster mit den Scherben. Okay. Hab ich hier was übersehen? Ach, du Scheiße! Die lebt noch. Heilige Scheiße. Warum stehe denn die noch? Was Wie oft muss ich dich erschießen? Mein Messer wieder. Mehr Schuss. Könnte ich hier vielleicht die Karte nehmen, natürlich nicht. Mhm. Schließlich herum, besprechungszimmer abnehmen. Hier irgendwie weiter. da ah, dachte ich mir. Ich bin doch mal umsonst weggelaufen. Immer auf den Kopf ziehen. Bleib liegen. Okay. <lacht> Ich bleib liegen, sagt bleibt liegen. Gemischstück heute. Jetzt Patan. Das ist ein Telefon, oder? Endung von Kräutern. Kräuter, blaue Kräuter, rote Kräuter, ja wissen wir. Wir könnten überspeichern. Gutes Kraut. Was machen wir hier mit? Nicht viel. Film und Beweismaterial. Wir Wir wollen mal weiter. Auf hier. Wo auf der Map sind wir? Keine Ahnung. Munition. Ich laufe mal lieber weg. Oh, Entschlüsse. Der ist hilfreich. Da kommen wir durch einige Türen durch. Da müssen wir bloß mal wieder hinkommen. Ein weiteres Brett. Können wir noch ein Fenster sichern? Schießpulver. Ah, sehr großartig. Inventar ist voll. an alle überlebenden Waffe der Jüfitz. Oh Gott, schnell runter hier. Ich glaube mit dem Schlüssel kommen wir jetzt runter. Jetzt durch einige Türen durch. Äh, keine Ahnung. Kleiderschrank. Okay, Kann man nichts mitmachen. Unter hier und den Weg zurück. Schon öffnen. Okay, ist nicht lang. Wo sind wir denn hergekommen? Das sieht nach einer Sackgasse aus. Der hat Schuss mit dabei. Oh je. Yeah. orientierung von oben hier bei der safe room dann sind wir von hier gekommen und hier ist eine sackgasse Nächste Sackgasse. Wir müssen nur durch die Tür irgendwie durchkommen. Warum ist es nicht verschlossen? What the hell? Dunkelkammer. okay da gibt es ein, eine tür links neben uns die wir durch müssen geradezu müssen wir müssen wir wieder rauskommen inventar ist voll diesbürnutzung ja. jetzt egal ach du scheiße aus hier Schlüsse nutzen. Mit den Hauptzahler. Da bist du hier. Komm her. Siehst du das? Ja. Wusste sie schaffts. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. Ordnung. Danke, Lieutenant. Danke fürs Spielen. Da ist die Demo vorbei. Abschlusszeit 23 Minuten. Okay. Ach, wir haben nicht keine Zeitbegrenzung, sondern wir haben bekommen und keinmal gestorben. Okay, wir kommen an den Punkt, wo wir nicht mal wieder spielen dürfen. Okay. Find out more. I want to find out, what's happening here. She's the one at Umbrella, responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over Let soon. It go! I'll get you, you fucker! Oh, shit. Ada. I'm not handing over anything. Oh, Jesus Christ! That? Ah! You don't know what you're up against. The whole place is coming down. I have a pretty damn good idea. Where does it leave? It's zwei right. plus. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Sindor. Eh, ein Ja, ich glaube, davon habe ich gehört, da gibt so es so einen dämlichen Polizeiklotz, wo du irgendwie, wo du so als, als, als Stein, als Steinklotz irgendwie spielen kannst. Ja, gut, das war die Demo von Resident Evil 2, HD Remake. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich sie gespielt habe. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, beschwert euch. <lacht> gerne. Ähm, Feedback nehme ich gerne an. Du sollst da und da schießen. Ich meine, jetzt ist es nicht mehr Ende, aber, ähm, Für ein potenzielles zukünftiges so ein Evil 2 mit Let's Play. Was bestimmt die nächsten Jahre nicht passieren wird. Aber irgendwann, vielleicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann mich nach oben Glocke abonnieren, den Kanal aktivieren. Und habt noch einen angehenden Tag. Und sehen uns zum nächsten Test. Oder gleich heute noch, wahrscheinlich zum nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, man sieht sich, haut rein. Ciao, ciao.